Willkommen bei einem neuen Film aus dem Haus der Zupfnoter, Zupfnoter 1.4, Teil 3. Zupfnoter kann nun auf vielfachen Wunsch Seitennamen aufs Blatt drucken. Das geht dadurch, dass man in der Konfiguration die String Names anfordert und dann in der Konfiguration einträgt, wo man die String Names haben will. Zum Beispiel 5 mm von oben. Und wenn man das macht, dann erscheinen hier die Seitennamen. Man kann hier auch mehrere Größen angeben, zum Beispiel 5 mm und 280 mm. Dann erscheinen die Seitennamen oben und unten. Da gibt es eine Vielzahl weiterer Konfigurationen, die kann man dadurch erreichen, wenn man auf String Names Full geht. Dann kann man sogar sehen, er kann auch angeben, wo er, na, er kann angeben, was er, was er für Seitennamen dran schreiben soll. Die werden hier einzeln aufgeführt. Oder er kann auch angeben, wo er die äh, diese Seitenmarken haben möchte. Nur zum Hinweis, ein bisschen rumexperimentieren, dann seht ihr das schon, wie das geht. Zuflote kann nun auch anstelle der Sprunglinien, die manchmal ein bisschen unhandlich aussehen, auch Wiederholungszeichen einbauen. Dazu geht man auf die äh, Repeat Marks, so, wo haben wir da denn? Repeat Signs Repeat hier. Wenn ich da jetzt die Repeat Signs ansehe, dann will er wissen, in welchen Stimmen er äh, die Wiederholungszeichen einbauen soll. Das ist praktisch das gleiche Prinzip wie bei den Flow Lines und Jump Lines. Ich gebe mir einfach die Stimmennummer an, zum Beispiel die Stimme 1 und dann sieht man, er baut hier Wiederholungszeichen ein. Ja. Das ist schon einigermaßen subtil gemacht. Je nachdem, wo die Flusslinie herkommt, baut er das, das Wiederholungszeichen rechts oder links davon dran. Natürlich kann man das auch mit der Maus wieder rumschieben. Das haben wir aber schon gehabt. Damit kann man auch ganz nette Effekte erreichen. Aber es, ist auf, es fällt auf, dass in dem Moment, wo ich die Wiederholungslinie einschalte, verschwindet die Sprunglinie, auch wenn ich sie angefordert habe. Ich bin nicht sicher, ob dieser Automatismus jetzt wirklich hilfreich ist oder ob man auch erreichen können will, dass man Wiederholungszeichen und Sprunglinien einbaut. Ich weiß es nicht. Äh, deshalb habe ich es erst mal so gemacht. Jo. Äh, nächstes Thema ist das Thema mit den Triolen. Da gehe ich jetzt einfach auf die weitere Seite, wo ich das schon eingestellt habe. Die Triolen. Ja, wo haben wir sie denn? Hier haben wir die Triolen. Hier sieht man mehrere Muster, wie so eine Triole liegen kann. Zum Beispiel, hier äh, liegt eine Triole ein bisschen um, ist ein, eine Herausforderung für eine Triolenzeichnung. Er zeichnet den Bogen ein, aber sieht, er hat ein bisschen eine andere Form. Das kann man sehr subtil steuern. Allerdings geht es auch schon ein bisschen in die höhere Mathematik, weil äh, das sind sogenannte Bézier-Kurven dritter Ordnung. Und diese Bézier-Kurven, die brauchen zwei Kontrollpunkte. Und damit kann man das einstellen, diese Kontrollpunkte sind von dieser Linie hier, diesem Linienzug, diese Eckpunkte. Ich will jetzt mal nur so viel sagen, vielleicht mache ich meinen eigenen Film draus, weil das sehr umfangreich ist, was man da machen kann. Aber ich will jetzt nur so viel sagen, wenn in diesem Kontrollpunkt diese x-Koordinate negativ ist, dann macht er den Bogen links von der Flusslinie. Und wenn, er, wenn die x-Koordinate positiv ist, dann macht er ihn rechts. Zum Beispiel kann ich jetzt hier, wenn ich die mal positiv mache, dann sieht man, dass die das auf der rechten Seite macht. Wenn ich das viel größer mache, so, dann wird der Bogen natürlich auch relativ großflächig, weil er dann einfach hier weiter rausfährt. Hier kann man schon ein bisschen sehen, wie sich das mit den, mit den Linien da verhält. Die zweite Koordinate, äh, da kann man auch eine einfache Regel sagen, wenn, die, wenn der positiv ist, kommt er unterhalb der Note raus und wenn er negativ ist, äh, kommt er oberhalb der Note raus. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den hier mal negativ machen würde, äh, dann sieht man, dass praktisch diese Linie oberhalb der Note rauskommt. Wohingegen äh, im positiven Fall kommt er unterhalb der Note raus. So viele Mal, in der Regel werdet ihr das nicht brauchen, wenn es mit äh, Triplets oder Tuplets sowieso nicht sehr oft gibt, aber ich habe neulich zwei, drei Stücke gehabt, wo man das gebraucht hat. Und deshalb habe ich das einmal eingebaut. Im Zweifelsfall im Blog oder auf der Webseite fragen, dann kriegt er auch Hilfe. So, irgendwann wird es auch eine grafische Oberfläche dazu geben. Momentan ist es noch eher ein bisschen experimentell, um zu sehen, ob man die Fälle, die in der Praxis auftreten, auch abdecken kann. Jo. Ich gehe zurück zum allgemeinen meinen Endchen. Nochmal zu diesem Play-Button. Den wir schon immer, immer schon haben, der hat sich jetzt auch ein bisschen verfeinert, indem Wasser spielt. Und zwar, ich bin ja im Auszug 0. Wenn ich jetzt hier eine Note selektiere und drücke auf Play, dann spielt er ab dieser Note. Wohingegen, wenn ich mehrere Noten selektiere, das kann ich dadurch machen, dass ich jetzt mit gedrückter Shift-Taste die zweite Note anklicke, dann habe ich jetzt vier Noten selektiert, dann spielt er nur genau diese vier. Jo. Ähm. Wenn ich nun den Ausdruck auf, äh, auf 1 stelle, Extrakt 1, da kann man dann sehen, dass im Extrakt 1 wird nur die Stimme 1 dargestellt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Note selektiere und ablaufen lasse, dann, 7, dann spielt er auch nur die Stimme äh, oder die Stimmen des Ausdrucks, der gerade aktiv ist. Auf diese Weise kann man sich auch äh, Noten auszugsweise anhören. Wohingegen, wenn ich auf, das, ähm, auf den, auf den violin schlüssel klicke und dann auf Play gebe, dann spielt er, dann spielt er wieder äh, das komplette Stück. Soweit dazu. Vielleicht ist es ein bisschen schnell gegangen. Ich zeige noch nochmal, wie das ich mit dem Selektieren von Noten. Ähm, das ist nämlich ganz praktisch. Wenn ich jetzt hier an diesem Ding arbeite, dann kann ich einfach diese drei Noten selektieren und abspielen lassen, und damit muss ich mir nicht immer das gesamte Stück anhören, sondern kann genau die Noten auswählen, äh, die ich dargestellt haben will. Das geht natürlich auch mit gedrückter Shift-Taste. Äh, es geht sogar so, dass ich hier runtergehe. Allerdings ist das, was er dann spielt, ein bisschen subtil. Denn dann spielt er erstmal diese Noten hier und ab dann spielt er die oben. Können wir machen. Genau, das ist ich, ein bisschen langweilig, aber man sieht, er spielt erstmal die Begleitnoten. Das ist sozusagen ein Nebeneffekt äh, der nicht so glücklich wenn ich spiele da oben weiter, weil er spielt halt einfach die Noten, die selektiert sind. Und das Selektieren tut er letztendlich immer noch im Editor. Hier kann man das auch sehen, was passiert. Ich nehme die erste Note und dann wird die, Se die, die Selektion erweitert bis hierher und dann sieht man, dass er über die Stimmen hinweg geht. Daher kommt dieser Effekt. Aber es ist hier eigentlich ganz praktisch, so, weil ich kann auch mitgedrückter Shift-Taste hier noch ein bisschen nach, nach links laufen oder nach rechts laufen und auf diese Weise dann auch einzelne Noten selektieren um sie nun einfach mal abzuspielen. Ja, soweit. Es gibt einen lang gehegten Wunsch, nämlich auch Ausdrucksmittel wie Fermaten darzustellen. Ist hier aus Versehen schon einer drin. Ich gehe hier nochmal drauf. Da sieht man, dass man dass das Wort Fermata in Ausrufezeichen eingefasst vorstellen sollte. Und dann baut er hier eine Fermate ein. Diese Fermate lässt sich auch mit der Maus genau hin positionieren, weil oft hat man das Problem, dass zum Beispiel, wenn die Flusslinie von oben kommt, ich kann es mal hier machen, äh, wenn ich jetzt bei dieser Note äh, eine Formate einfügen möchte, dann wird das ein bisschen unglücklich, weil die Formate durch die Flusslinie durchgeht. Das kann man schon auch machen. Man sieht, die Formate verdeckt die Flusslinie, sodass man das schon so tun kann. Man könnte aber nicht den, den den Ganzen auch wieder ein bisschen nach außen ziehen, wenn man ihn trifft. Man muss ihn im Schwarzen treffen, bis die Hand, bis das Ding zur Hand wird, und dann kann man ihn in und herziehen. So, und scharchiert sieht wieder gut aus. Man sieht, die zweite Hervorhebung ist die Betonung oder Emphasis genannt. Äh, die haben wir hier drauf. In der abc nation gibt es da auch äh, Kurzbezeichnungen wie H und L, aber das lasse ich jetzt mal weg. Das könnt ihr im abc tutorial sehen. Ja, wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende. Eine Sache möchte ich erwähnen. Hier unten gibt es einen neuen Eintrag, diese vier, diese vier Zahlen. Diese vier Zahlen sind letztendlich eine Prüfsumme über die Eingabe. Und die Wirkung oder der Nutzen von diesen Zahlen ist, wenn man nun Notenblätter sieht, kann man anhand der Zahlen erkennen, ob sie von der gleichen Eingabe erzeugt worden sind. Und damit kann man sehen, ob zum Beispiel eine, äh, ob Auszüge noch zueinander passen. Weil manchmal ist es so, man findet einen Fehler und druckt dann nur einen anderen Auszug. Und dann könnte es natürlich sein, dass die Auszüge nicht mehr ganz genau zueinander passen. Und das kann man an dieser Zahl da unten erkennen. Das ist auch ein, äh, ein Effekt aus der Praxis, weil wenn man viel schreibt und auch viel experimentell schreibt, wie wir das machen, dann hat man oft Blätter rumliegen und weiß nicht mehr ganz genau, wie sie das, ob sie passen etc., weil die Uhrzeit allein, die man da unten stehen hat, die reicht dann an der Stelle auch nicht mehr ganz genau aus. So, was haben wir noch? Ja, wir haben äh, den, das Hilfemenü hat zwei weitere Einträge, nämlich den Demo-Mode. Und in diesem Demo-Mode lädt er praktisch ein, ein neues Stück, aber er kann nicht speichern. Wenn ich jetzt hier Speichern sagen will, dann sagt er, im Demo-Mode kann man nicht speichern. Aber damit kann man rumexperimentieren, aber nicht aus Versehen speichern. Und es hat den Vorteil, dass man äh, halt im zweiten Fenster mal schön rumspielen kann auch mal experimentieren kann, wie was geht. Man kann es halt nicht speichern und es ist auch gut so. Genau. Ähm, in dem Hilfemü gibt es übrigens noch ein zweites, das dauert allerdings relativ lang zum Laden, weil es halt sehr umfangreich ist. Wenn es geklappt hat nämlich das, äh, das Reference Sheet und dieses Reference Sheet, das stellt alles dar, was oder darstellen kann mit diesen Nummern und diese Nummern erklären das hier auf der rechten Seite und es wird ins Handbuch eingehen und wird auch eine deutsche Übersetzung dafür geben sodass man sich in dem was oder rausgibt und wie man es eingeben muss doch besser zurechtfü zurechtfügen kann. Auf meiner Liste steht jetzt hier noch das Konfigurationsmenü, hat einen neuen Aufbau ich versuch, denke, dass das ein klein bisschen logischer ist. Nämlich hier oben sind erstmal die Dinge, die man bei einem Extrakt einstellt, die Dinge, die man bei einem Blatt einstellt, und das hier sind irgendwie globale Einstellungen, ähm, die man seltener braucht. Den Produce den braucht man ab und zu, ähm, und deshalb ist es halt jetzt hier in dem Menü noch drin. Ich werde ich mal schauen, ob das, ob das was nützt, ob die Leute besser damit zurechtkommen. Fällt mir gerade noch ein dass man, bislang musste man wenn, man, wenn man weiter Lyrics aufgerufen hat, musste man dann immer hier ein, ein X zu einer Zahl machen. Das hat sich jetzt geändert. Er schiebt hier einfach Lyrics rein, dann kann man jetzt die Verse auswählen oder die Strophen auswählen, die man da jetzt ausgeben möchte. Ah, das war jetzt im Reference Sheet. Naja, ist ja in Ordnung. Ich mache mir einen Verlassen und gehe wieder zurück zu Alle meine Entchen. Damit haben wir eigentlich im Prinzip alles erreicht. Neulich habe ich uns eine, noch eine Methode gefunden, wie man schnell Texte eingeben kann. Wenn ich also jetzt hier zum Beispiel das Ding hier als Text einfügen möchte, das kann ich einfach mal machen, indem ich jetzt äh, das hier als Text einfüge, das hier wegnehme und dann mit Ctrl-Alt-Taste hier nach unten laufe, dann sieht man, entsteht hier ein weiterer Strich da oben. Aber, wenn ich das gemacht habe, kann ich hier direkt die Texte einfügen. Es war zu viel, das heißt, hier muss ich irgendwie die wieder wegnehmen da. Geht übrigens in gleicher Weise. Hier runterfahren und dann einmal nach rechts und weglöschen. Und nochmal weglöschen. Jetzt haben wir hier noch die, die in die andere versemmelt. So. Wenn ich jetzt äh, einen Renderer mache, sieht man, ich jetzt hier erstmal gar nichts. Ah doch, man sieht hier den kompletten Quelltext. Das ist schon mal interessant. Gell? Man kann hier den, den kompletten Quelltext im, im, im, als Strophe drin sehen. Und zwar deshalb, weil das hier einfach eine weitere Strophe darstellt. Das lasse ich jetzt aber einfach mal weg. Macht das wieder raus. Das sieht wieder gut aus. So. Also ihr Lieben, das war ein riesen Hub, den wir jetzt gemacht haben mit der Version so 1.4. Und ich vermute fast, dass diese Videos auch ein klein bisschen zu schnell waren. Deshalb die Empfehlung, sie immer mal wieder kurz anzuhalten und nochmal zurückzufahren und nochmal genauer anzugucken, wie das ist. Ansonsten gilt es ja auch noch die Webseite, über die man Hilfe bekommen kann. So viel, viel Spaß mit Zuffen oder 1.4 und es wird weitergehen. Ein kleiner Ausblick möchte ich noch geben. Der nächste Schritt, oder das nächste, was ich machen möchte, ist dass man die Konfiguration komplett mit Bildschirmmasken macht, sodass man nichts mehr hier in diesem doch für viele sehr schwierigen Code machen muss. Das wird der nächste Entwicklungsschwerpunkt sein. Verbesserung der Benutzeroberfläche. Da ist auch das Eindeutschen der Anwendung auf dem Plan. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt es mir im Forum oder, im, oder per E-Mail oder wie auch immer. Sodass ich da auch darauf eingehen kann. Solange Zufnoder benutzt, wird er auch weiterentwickelt. So einfach kann man das sagen. In dem Sinne, nochmal viel Spaß und frohes Spielen. Musik baut euch auf, mich auch. Und von daher, viel Spaß mit Zufnoder und Tschüss.